Ich habe hier schon mein Praktikum gemacht und ähm, die Leute waren mir sehr sympathisch. Ich habe mich sehr wohl gefühlt und wurde sehr gut aufgenommen. Und ja. Also für mich war ein Highlight äh, der Einführungslehrgang, der geht so drei Wochen in der, ganz am Anfang der Ausbildung. Es sind dann so Wirtschaftslehre, Arbeitsrecht, Bürowirtschaft zum Beispiel und dann halt generell allgemein über die Bundesbank noch. Und das fand ich auch sehr schön und dann durften wir auch an Projekten teilnehmen, zum Beispiel wie das Social Media Projekt. Da konnten wir das Auswahlverfahren nochmal ähm, durch durchspielen, auf Video aufnehmen, wie das halt so abläuft. Dann zum Beispiel durften wir am Ende des Einführungslehrgangs nochmal einen Ausflug alleine planen und dann am Ende noch mal durchführen, was ich auch sehr, sehr schön fand. Am meisten freue ich mich an, auf meine Wahlqualifikation. Ich habe ganz am Anfang der Ausbildung Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungsmanagement gewählt und da bin ich schon sehr aufgeregt, was da auf mich zukommt und wo ich alles reinschnuppern werde. Also ich liebe es, es war schon immer so, privat auch Veranstaltungen zu planen. Und ähm, generell finde ich das auch sehr interessant, mit der Öffentlichkeitsarbeit, was da alles so passiert und ich freue mich da schon sehr drauf. An der Berufsschule haben wir Blogunterricht. Das sind dann so zum Beispiel drei Wochen oder sechs Wochen, je nachdem. Und dann wechselt man immer zwischen Berufsschule und Betrieb. Und man hat da so auch Wirtschaftslehre als Fächer oder Rechnungswesen. Dann auch noch zum Beispiel Religion Ethik, dann noch POVI und Deutsch. Ich äh, finde Personalmanagement sehr interessant. Da war ich auch schon und ich würde mich auch sehr freuen, wenn ich da nochmal reinschnuppern kann. Wir haben zum Beispiel Englischseminare, Kommunikationsseminare und das finde ich auch sehr gut, dass es abwechslungsreich ist. Dann wird es ähm, auch nicht so langweilig, dass es halt dann immer so eintönig ist, sondern halt, ähm, wie gesagt, dass man halt auch die Leute aus der Ausbildung immer wieder sieht. Das ist dann, finde ich persönlich, sehr schön.